Hi, auch heute darf ich für andere ein Geschenk sein, wenn Sie es annehmen wollen. Heute geht es darum, dass Gott möchte, dass wir freimütig sind, demütig und unter uns Kindern Gerechtigkeit herrscht. Und dazu hat mir Gott folgende Bibelstelle geschenkt. 1. Timotheus, Kapitel 6, Abvers 6 Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Vergnügst du dich mit Nahrung und Kleidung? Denn die, welche reich werden wollen, fallen Versuchung, Fallstricke und viele und schädlicher Begierden welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. Gott kennt dein Herz. Er weiß, ob du wirklich für die Liebe arbeitest oder nur das Geld des Lebens. Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welch zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der im unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Wir sollen Gutes tun, reich werden an guten Werten, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Der Text offenbart uns, wie wir wirklich in die Zukunft investieren. Jag aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben zu dem du auch berufen bist. So investieren wir in die Zukunft. Wenn wir darüber hinaus noch Geld im Überfluss haben, dann investieren wir es richtig, indem wir es anderen Kindern Gottes bereitstellen, indem wir auch offen sind, indem wir freimütig gehen. Nicht erst wenn wir glauben, dass es wert ist, den anderen zu beschenken. Denn jedes Kind Gottes hat ein Wert in sich selbst. Und du hast alles von Gott geschenkt bekommen. Und deshalb darfst, kannst und solltest du auch andere beschenken. Und dazu sollen wir jederzeit bereit sein. Und zwar freimütig. Wenn ein anderes Kind Gottes deine Hilfe braucht, dann wart nicht ab, bis die Person zu dir kommt, die Liebe schenkt, was sie schenken möchte. So eine Grundhaltung haben, dass wir bereit sind, anderen zumindest zu geben. Und alles, was wir haben, es kommt von Gott. Die Möglichkeit zur Arbeit. Das Geld, das du hast. Einfach alles kommt von Gott. Eine Befähigung. Alles. Weil Gott dich so reich beschenkt hat, möchte dass du auch andere beschenkst. In dem Text steht, es soll nicht hochwürdig sein, der Reiche. Genau das ist gemeint. Es kommt alles von Gott. Vielleicht glaubst du, dass du es verdient hast, weil du so viel gearbeitet hast, und was nicht wahr, alles ist ein Geschenk von Gott. Und es ist auch etwas, was die Welt nicht anerkennt, In der Offenbarung steht. Dass Gott alle Städte zerstören wird. Und die Welt gibt Gott nicht die Ehre. Ich sage, dass ich es selbst gemacht habe. Denn wahr hat Gott ihnen alles geschenkt. Gott gehört alles, jede Ressource. Alles Geld der Welt, alles. Und auch unser Leben. Was dir Gott gibt, das kann er dir auch nehmen. Gott möchte, dass wir ein guter Verwalter sind. Nicht nur mit unseren Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, sondern auch mit dem Geld, mit dem Besitz. Da möchte er, dass wir freimütig sind, bereit sind zu gehen. Vielleicht hast du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, dass sich jemand ausnutzen wollte. Lass dich davon nicht abhalten, weiterhin freimütig zu gehen. Denn oft kommt der Teufel daher und möchte das Gute verhindern. Lass dich von der Vergangenheit nicht abhalten, Gutes zu tun. Wenn ein anderes Kind Gottes seine Hilfe braucht, beschenk ihn. Denn wenn du erst abwartest, um herauszufinden, ja, ist es wirklich wert, ihn zu unterstützen, wenn du Monate oder Jahre vergehen lässt, dann untersagst du die Hilfe an einem anderen Kind Gottes. Und deshalb fällst du dann ihm zur Last. Es ist deine Aufgabe, wenn du Reichtum hast, wenn du Überfluss hast, es an diejenigen abzugeben, die Hilfe benötigen. Das ist deine Aufgabe. Und wenn du es untersagst, weil du mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast, dann gewinnt der Teufel. Dann tust du nicht Gottes Willen, sondern machst das, was der Feind möchte. Du fällst dem Arm so das, indem du deine Aufgabe, die Gott dir gegeben hat, nicht erfüllst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, hier bleibt die Liebe Gottes in ihm. Meine Kinder, lass uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Es bezieht sich es nur auf die materielle Hilfe und finanzielle Hilfe. Natürlich sollen wir weiterhin dem anderen dienen mit unserer Zunge und dem Wort. Wenn wir zu Jesus gehören, dann bekommt jeder von uns mindestens eine Geistesgabe, die dazu dient, der Gemeinde zum Segen zu werden, also anderen Kindern an Gottes.